Gehört uns. Wir kontrollieren Bravo. Feind sichert Delta. Der Feind hat Delta eingenommen. Charlie wird gesichert. Charlie eingenommen. wieder Wir nehmen Charlie ein. Verbündete Drohne online. Achten, wird gesichert. Unser Mörserschlag ist im Anzug. Feind sichert Alpha. Charlie wird gesichert. Charlie gesichert. Die hat Eifer eingenommen. Fein sichert Bravo. Unsere Drohung kreist das Gebiet. Wir verlieren Charlie. Wir nehmen Echo ein. Verbündeter Marschflugkörper angriffen. Lade nach! Echo gesichert! Hardliner online! Verbündete Aerosolbomben unterwegs! Verbündete Drohne im Einsatz! Zielobjekt Alpha wird gesichert! Feindliche ausgeschaltet. Feindliche Drohne Feindliche Wechsel das Magazin. wird gesichert. Zielobjekt Alpha gesichert. Wir sind in Führung. Feindliche Drohne über uns. Was ist dein Status? Alles bereit machen. Wir haben Gesellschaft. Verstanden. Nach der Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wir verlieren Bravo! Delta wird gesichert. Verbündete Aerosolbomben gestartet! Delta gesichert! Feindliche Drohne aktiv! Alpha ein. Zusammenflecken. Wir haben Charlie verloren. Zielobjekt Echo wird gesichert. Wir verlieren Delta. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Verbündete Drohne online. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Verbündete Drohne im Einsatz. Zielobjekt Delta ist kompromittiert. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Schlag unterwegs. Ah! Feindliche Drohne über uns. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Zielobjekt der Mission Halt geschafft. Sichert euch diesen Sieg. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Verbündete Drohne online. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Verbündeter Marschflugkörper nähert sich dem Feind im Bravo an. Verbündeter Marschflugkörper im Anflug! Feindlicher Mörserschlag im Einsatzgebiet! Verbündete Drohne im Einsatz! Zielobjekt Charlie gesichert. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Verbündete Aerosolbomben im Anflug. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne aktiv. Verbündete Drohne online. Verbündeter Marschflugkörper nähert sich dem Ziel. Verbündete Drohne im Einsatz. Werden auf Gebiet kontrollieren. Bekürzt für Woche und so Zielobjekt Charlie ist kompromittiert. Holt es zurück. Habt ihr das aufgehört? Negativ. Noch nicht. Feindliche Drohne über uns. Zielobjekt BRAVO wird gesichert. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Charlie wird gesichert. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Wir nehmen Charlie ein. Magazinwechsel! Feindliche Drohne aktiv. Siloke Echo wird gesichert. Feind nimmt Delta ein. Da kommt eine Blattgranate. Zielobjekt Echo gesichert. Verbündete Drohne online. Den die die also Feind nimmt ein. Feindlicher Marschflugkörper gestartet. Bomben gestartet. Feindliche Drohne aktiv. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Wir verlieren Alpha. Verbündeter Marschflugkörper im Anflug. Verbündete Drohne im Einsatz. Wir kontrollieren Delta. Ich lade nach. Alpha also ist kompromittiert. Wir verlieren Echo. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feind nimmt Echo ein. Feindliche Drohne über uns. Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Wir verlieren Bravo. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Der Feind hat Echo eingenommen. Wir nehmen Alpha ein. Gewinnen an Boden, nicht nachlassen. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Alpha gesichert. Wir kontrollieren Charlie. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne ein. Echo wird gesichert. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Nimmt Charlie ein. Oh, ich lade nach. Bravo wird gesichert. Das Feind sichert Alpha. Alpha. An alle Hunter. Mission erfüllt. Tolle Arbeit.